Zehn Arten von Vorgastspielern, die jeder kennt. Der Noob. So, ich habe das Spiel jetzt gerade runtergeladen und rein in eine neue Runde. Okay, los geht's. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Komm schon! Komm schon! Boah! Hä? Was? Hä, wo muss ich lang? Hä? Hier? Hä? Der Pro. Okay, let's go. Neue Runde. Oh, nice shot. Oh, komm her, du Idiot, Mann. Ha! Hä? Was macht der da unten? Äh, okay. Uh, ja, easy win würde ich mal sagen. Der Afkala! Okay, Türenlauf, neue Runde. Oh, ich bin so gespannt, ich hab richtig Lust auf Fall Guys. Schatz, kommst du bitte essen? Nein, Mama, ich kann jetzt nicht. Nein, jetzt, das Essen wird bald. Ja, ich, ich komm schon, ich komm schon. Ja, ah, da bin ich wieder, was habe ich ver... <lacht> <lacht> <lacht> Der Grabber. Der Egoist. Team-up-Schwanzen, ich habe keinen Schweif, logisch. Ja, gib mal her das Ding. Na, na, na, lass mich das mal lieber machen, bin Jung. Siehst du, easy, goldener Reifen. Ja, wieder mal wegen mir gewonnen, natürlich. Der Hecht. Ha! her ha hup der carrier der hat nicht mal einen skin Oh junge warum habe ich denn schon wieder so einen noob als mate ey gut da muss ich wohl wieder rein scannen. ja easy win würde ich mal sagen der der sich carryen lässt der season winner was ist denn mit Fall Guys passiert? Warum ist das alles so komisch gesoomt? Warum sind das, ist das Menü ganz anders? Hä? Was zum Teufel ist das denn? Hä? Was ist das denn? Wipfelwirrwarr? Was ist das hier alles? Was? Wie sieht das denn aus? Wo ist der Arzt der der ersten Season? Das ist so komisch. Ich will die alten Level zurück was ist das? Was ist das? Die Streamerin. Hallo Liebe, du kommst zur neuen Folge des Ey! Hey, Finger weg, Finger weg. Und der Simp. Vielen Dank an Just Mitzi für die Ehrenspende. Dafür darfst du natürlich mitspielen.